Hallo, ich bin Markus vom Veganik Video Team und begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch im Video einen Matcha to go und zwar nicht, wie man jetzt vielleicht denken mag, einen Matcha Tee einfach im Becher zu mitnehmen, sondern wirklich Matcha to go. Und zwar wird es dort Matcha Tee verarbeitet zu einem Riegel geben, den ihr gut mitnehmen könnt zur Uni, ins Büro, zur Schule, zu was auch immer. Zum Sommer im Picknick oder was ihr auch wollt. So. Wie ihr schon ahnt, für die Zutaten braucht ihr natürlich logischerweise den Matcha-Tee und dann darüber hinaus braucht ihr noch Vollrohrzucker, ihr benötigt Backpulver, ihr benötigt Zimt, ihr benötigt Weizengras und weiterhin noch Eiersatz, etwas Kokosöl, Vanille und natürlich Bananen sowie Mandeln. Das sind die Zutaten und wie man das Ganze zu einem Riegel verarbeitet, zeige ich euch jetzt. Zu Beginn die Bananen schälen und dann klein in der Schüssel. Im Anschluss gebt ihr sämtliche Trockenzutaten hinzu und verrührt das Ganze dann entsprechend mit dem Mixer. Als nächstes kommen nachdem ihr das ordentlich verrührt habt dann das No Egg dazu, dann wieder etwas verrühren und dann kommt das Kokosöl dazu. Auch dann wieder verrühren und dann gebt ihr dazu den Matcha. Das Ganze auch wieder ordentlich verrühren, glatt streichen und wenn es fertig ist kommt das Ganze nur noch in eine Form oder entsprechend Backpapier glattstreichen, ab in den Backofen und dann braucht ihr es nur noch klein schneiden. Ich nehme da einen Pizzaschneider und so ist dann das Ergebnis. Viel Spaß und guten Appetit! Die Bananen, Mandel, Matcha-Riegel sind nun fertig, so sehen sie aus und lassen sich natürlich idealerweise so portioniert dann mitnehmen. Wenn ihr sie etwas kleiner machen möchtet, ist es auch natürlich ganz gut für abends vielleicht zum Buch, vom Fernseher als kleine Nascherei und dann könnt ihr sie so als Keksersatz oder sowas benutzen. Wenn ihr das nachmachen möchtet und gespannt seid, wie die geschmecken, dann schaut nach unter www.veganik.de, scrollt runter, schaut in der Mitte, dort kommt ihr zum gratis E-Book-Bereich und bei Fragen oder Rückmeldungen an mich bezüglich der Videos, bezüglich der Rezepte, dann schreibt mir eine, gerne eine E-Mail an markus@veganic.de. Dann war es das für heute und bis zum nächsten Video. Tschüss!